Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, heute geht es mal um die Frage, wie kann man im Internet Geld verdienen? Und diese Frage stellt sich ja jeder, der beginnt im Internet und äh, über das Internet auch Geld verdienen will. Im Grunde genommen ist die Antwort auf diese Frage ja sehr einfach. Man braucht eigentlich nur ein eigenes Produkt oder eben ein Produkt von anderen, das man dann vermarktet und für den Verkauf eine Provision bekommt. Dass man spricht dann von Affiliate-Marketing. Du brauchst eine Webseite, mit der du Leads generierst, also Interessenten einsammelst die du dann über deinen Newsletter mit deinen Angeboten informierst. Du brauchst eine Webseite, die ja das Angebot für dich verkauft und im Affiliate Marketing macht es ja in der Regel derjenige, der das Produkt an den Markt bringt. Und was du halt noch brauchst, und da scheitern die meisten dran, das ist das Thema Traffic. Du brauchst also wirklich Besucher, die an deinem Angebot Interesse haben, damit du eben auch was verkaufen kannst. Denn ohne Besucher ja, lässt sich halt dementsprechend auch nichts verkaufen. Okay. Das Hauptproblem, was die meisten eben haben, wenn man im Internet startet, ist, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt. Ja, Es gibt viele Schwierigkeiten, gerade am Anfang, ähm, da ist das Thema Traffic. Es gibt viele Traffic-Methoden. Am Anfang ist man total erschlagen, weiß nicht, welche funktioniert am besten. Man müsste verschiedene ausprobieren, um dann zu sehen, was dann bei einem selbst funktioniert. Wie gestaltet man gute, konvertierende Webseiten, die auch wirklich Leads und Interessenten generieren? Dazu muss man ständig testen, verbessern. Dann kommt noch dazu, wie schreibe ich gute Verkaufstexte? Welche Newsletter-Software soll ich verwenden? Wo soll ich die Webseiten dann hosten? Was ist ein Hosting überhaupt? Welcher Anbieter eignet sich da am besten? Also die Liste, die ließe sich wahrscheinlich noch unendlich fortführen. Und dann ist halt natürlich klar, dass man gerade als Neuling von dieser Thematik ähm, sich sehr, sehr schnell erschlagen fühlt. Und dann auch ähm, ja, gar nicht erst ins Handeln kommt und startet. Oder beziehungsweise halt nach ähm, sehr vielen äh, Misserfolgen dann eben auch die Klinde ins Korn wirft. Und jetzt ist einfach die Frage, wie kann man das machen? Ähm, ganz einfach, man orientiert sich an den Personen, die ja schon Erfolg haben, die das bereits erreicht haben, was man selbst erreichen will. Und ähm, ja, modelliert das Ganze und fragt eben diese Menschen, wie das Ganze funktioniert. Das Problem ist oft, dass man gar nicht an diese Leute drankommt oder nur sehr schwer. Und da bin ich einfach froh, dass ich euch heute ähm, etwas vorstellen kann, beziehungsweise was weiterempfehlen kann, wo ähm, einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck auf mich bis jetzt gemacht hat, und zwar ist es ein System, welches von Millionenverdienern ja, in der Branche entwickelt wurde. ja Die wissen einfach, wie der Hase läuft und ähm, auf was es ankommt. ja Die wissen, wie man Traffic generiert, wie man gut konvertierende Landing Landingpages erstellt, testet und stetig weiter verbessert. Ja, die wissen, wie man Affiliate-Marketing betreibt. Und um ähm, das System, wo es sich handelt, das ist der GV Elite Club. Und äh, der GV Elite Club ist ein, ein Club ja, von sehr erfolgreichen Internetunternehmern, die schon sehr, sehr viel Geld mit dem Vermarkten von Affiliate-Produkten verdient haben. Und die Jungs haben einfach ein schlüsselfertiges Online-Business geschaffen, welches innerhalb weniger Minuten startklar ist. Und so kann jeder halt eben von Anfang an Geld verdienen, muss erst, und muss nicht erst durch Versuch und Irrtum die Methoden rausfinden, die funktionieren. Jedes Mitglied in diesem Club profitiert also von diesem System. Und wenn man den Angaben Glauben schenken darf, haben diese Profis in den letzten Jahren schon mit diesem System mehr als 35 Millionen Euro Umsatz generiert und dadurch eben auch hohe Provisionseinkünfte erzielen können. Und diese Leute haben eben jahrelang Erfahrung im Affiliate-Marketing, sodass das System eben für Affiliates und Networker ja, sehr, sehr gut einzusetzen ist, weil sie hier alles finden, um schnell und erfolgreich durchstarten zu können. Und dieses System schafft es einfach, ähm, ja, etwas zu kombinieren, nämlich zum einen das Affiliate-Marketing professionell zu betreiben. Das heißt, ähm, man muss sich quasi um nichts kümmern, außer um eines, und zwar Traffic auf die jeweiligen Landing-Pages leiten und dann übernimmt eben der Follow-up-Prozess, der dort hinterlegt ist, den Rest. Des Weiteren ist hier ein ganz entscheidendes Thema, dass man mit dem Traffic Problem nicht alleine gelassen wird, man kann zum einen eigene Methoden verwenden, man hat aber auch die Möglichkeit den Traffic dort zu sehr, sehr günstigen Konditionen einzukaufen und ähm, kann eben so gezielt Besucher auf die jeweiligen Landing Pages leiten. Dementsprechend werden dann eben einfach Produkte über die jeweiligen äh, Follow-up-Systeme ähm, verkauft und dementsprechend werden Provisionen generiert, die dann dir eben auch zugeschrieben werden. Okay, was bekommen? Also ich will das Ganze abkürzen. Wenn dich das Thema näher interessiert, klick einfach unterhalb ähm, den, auf, des Videos auf den Link. Dann kommst du zum Blogartikel, dort wird alles nochmal genau beschrieben. Die ganz kurz zusammengefasst, die Mitglieder des GV Elite Clubs, die erhalten Top-Konvertierende und erprobte Landingpages ähm, aus verschiedenen Nischen. Ein vollautomatisiertes Follow-up-System. Zielgerichtete Webseitenbesucher und das ist halt eben die Schwachstelle von fast allen Webseiten, ja, dass sie eben nicht, dass sie es nicht schaffen, äh, zielgerichtet oder oder zielgruppengenaue äh, Besucher auf ihre Landingpages zu leiten. Und es ist eben kein Programmieren notwendig, man muss nicht blocken, gar nichts, sondern dieses ähm, System ist einfach in wenigen Minuten statt klar. Es handelt sich dabei nicht um irgendwelche Anleitungen wie E Books, Seminare, Videokurse etc., sondern es ist wirklich ein Geschäft was man einmal einrichtet und dann dementsprechend sich aufs Wesentliche konzentrieren kann, nämlich das Marketing. Und das alles, was man dazu braucht, ist ein Laptop. Man kann es von zu Hause aus zu 100 online betreiben. Und wie das Ganze funktioniert, das erfährst du eben, wenn du unterhalb des Videos auf den Link klickst. Und ja, ich hoffe, ich konnte die Frage, wie man im Internet Geld verdient, ja hier ein bisschen beantworten und dir ja auch den Tipp mit auf den Weg geben. Schau dir den GV Elite Club, ähm, ja, an. Mach dir einen Überblick, verschaff dir dein eigenes Bild und wenn du Fragen hast, stehe ich dir wie immer gerne zur Verfügung. In diesem Sinn, alles, alles Gute, mach's gut, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.